Hallo, ich habe mir falsche Wimpern geholt, falsche Wimpern, und zwar von Ardell. Einmal das Deluxe Pack, da ist alles mit drin, ein Duo Kleber und eine äh, Zange und ein paar Lashes. Und zusätzlich habe ich mir noch dieses, ähm, auch von Ardell, diese einzelnen Wimpern geholt und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren ich habe mich äh, geschminkt ganz normal und ich bin so gespannt <lacht> ob das funktionieren wird ich habe es noch nie ausprobiert äh, ich habe eigentlich schon durch die herz genäht lange Wimpern aber die sind mir nicht zu voll genug <lacht> Und deswegen habe ich gedacht, äh, probier es einfach mal aus. Bei vielen äh, YouTubern sieht das immer so einfach aus. Äh, ja, ich bin gespannt. <lacht> ich werde euch jetzt ein bisschen näher ranzoomen. Einen Moment. Soll ich jetzt die langen, diese hier nehmen? Oder die kleinen? Ich probiere einfach mal die großen aus. So, das ist jetzt die äh, Wimpernzange Da und äh, hier ist so ein Gumminoppen, mit dem man wahrscheinlich äh, die Wimpern an dem äh, Kranz andrücken kann. Dann haben wir hier noch den, äh, eine, ja, eine kleine Tube Duo Kleber und die Wimpern. Keine Ahnung, ich muss mir erstmal die Gebrauchsanweisung äh, durchlesen. So, jetzt habe ich es in meiner Hand. Ich halte das erstmal Da der fest. So, vielleicht. So. Und dann trage ich den Kleber auf das Wimpernbändchen auf. Oh, da war viel äh, viel raus. Oh nein. Ja, und dann verteile ich das. Oh, das ist schon zu viel. Scheiße. So, dann lasse ich das 30 Minuten trocknen. 30 Sekunden. Wie stört mich das? Ich glaube, ich habe es zu hoch gemacht. Ja, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Also ich habe auf der einen Seite zu viel Kleber genommen, auf der anderen Seite mehr weniger und jetzt hat sich der Kleber so ein bisschen auf mein, meine Augenlider verteilt und ähm, das Gefühl, es ist okay. Also ich ähm, spüre so ein bisschen den Kleber, wie er die Haut so ein bisschen strafft, aber ähm, die Wimpern selbst eher nicht. Ich glaube aber, ich habe die zu hoch angeklebt. Ich hoffe, der Kleber der, äh, bleibt nicht so weiß. Ja, ich müsste hier mit einem ähm, Kajal drüber gehen. Oh nein, jetzt bin ich mit dem Kajal verrutscht. <lacht> oh Gott. So, das ist jetzt mein Ergebnis. Erstens habe ich den äh, Wimpernkranz etwas zu hoch aufgeklebt und aus diesem Grund musste ich mit einem Eyeliner nochmal über äh, das Wimpernbändchen gehen. Äh, ich muss noch ein bisschen üben <lacht> und vielleicht auch andere Wimpern ähm, mir anschauen. Die sind meinen Wimpern doch eh sehr ähnlich, also sie sind lang aber nicht unbedingt voluminös. Und hier die kleinen, die werde ich äh, beim nächsten Mal austesten. Vielleicht sind die äh, etwas leichter anzubringen. Mal schauen. Ja, also, reine Übungssache. Okay, bis dann. Tschüss.